Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Mabachers Sommergespräch. Also erstmal vielen, vielen Dank für die großartige Unterstützung und die super Feedback zur ersten Sendung. Und äh, bevor wir jetzt loslegen, mit der zweiten möchte ich mich noch, erstens möchte ich kurz am Freitag 15. Oktober wählen gehen, okay? Noch zu Brötchen, ist wichtig, ist ein Privileg, wir dürfen das machen, wir müssen das nützen. Zweitens möchte ich mich bedanken, auch diesmal wieder bei Digischnerei, deine Co-Werkstätte hier im 10. Bezirk. Es ist ein barrierefreier Coworking Space. Zwei Daumen hoch, ähm, in der Gutrundstraße und bei der Firma Zeitecht, die den Livestream technisch macht. Vielen Dank an beide und natürlich danke an euch für die vielen Fragen, die reingekommen sind. Und die, die werden wir jetzt an den Mann bringen. Und damit Begrüße ich Herrn Ingenieur Norbert Hofer, Behindertensprecher bei FPÖ. Danke hallo. für die Einladung, hallo. Schön, dass Sie da sind. Danke. Danke. Uh, Sie sind zwar bei den Stiegen reingekommen, aber es geht hinten wirklich barrierefrei mhm. rein. Mhm. Es ist toll, also ich hoffe, dass das viele sehen und dass es auch genutzt wird, weil es eine spitzen Idee ist, das so umzusetzen. Ja, also ich bin ganz begeistert, weil es ist schwer für Selbstständige im mhm. Rottstuhl was zu finden. Mhm. Und es ist eine Gründerin, die das gemacht hat, ja, Natürlich, eine ja, engagierte genau. junge Dame und ich hoffe, es wird ein großer Geschäftserfolg. Ich hoffe auch. Ja. <lacht> Gut, wollen Sie sich kurz vorstellen? Mein Name ist Norbert Hofer, ich bin jetzt 46 Jahre alt, ich lebe im Südburgenland, gemeinsam mit meiner Familie ähm, und auch ein bisschen in Wien, also halb in Wien aufgrund meines Berufs. Ich bin einer der drei Präsidenten im Parlament, der dritte Präsident. Und bin Behindertensprecher meiner Fraktion. Ich habe mit 33 Jahren einen Unfall gehabt beim Paragleiten. Es war zuerst der Befund Querschnitt komplett, es war dann etwas später ein inkompletter Querschnitt. Und seit dieser Zeit beschäftige ich mich sehr mit dem Thema Behinderung natürlich, weil ich jetzt beide Seiten kennengelernt habe, wie das so ist, wenn man ein unvernünftiger junger Hund ist ja, und dann ein bisschen vernünftiger geworden ist. Aber fliegen tue ich trotzdem schon wieder, ich bin ja also schon wieder unterwegs. Also macht mir großen Spaß und ich glaube schon, dass man im Parlament auch für behinderte Menschen viel mehr bewegen kann. Eine Frage und zwar, Sie sind dritter Nationalratspräsident, haben Sie ja. gesagt, vielleicht können Sie kurz erklären, was macht ein Nationalratspräsident? Also zum Beispiel, wenn der Bundespräsident ausfällt, <lacht> dann übernehmen die drei Nationalratspräsidenten die Aufgabe. Das haben wir im letzten Jahr gehabt, weil die Wahl oft verschoben worden sind. <lacht> es war für mich besonders schwierig, weil ich war ja auch Kandidat. Jetzt <lacht> musst du irrsinnig aufpassen, Es übernimmst du die Funktion, dass du nicht irgendwie etwas tust, was zu Unvereinbar Unvereinbarkeiten führt. Das war aber nicht der Fall, das hat <lacht> toll funktioniert. Und auch einen großen Dank an Karl-Heinz Kopf und Doris Bures die haben das wirklich ganz, ganz ganz toll gemacht. Ja, und was macht er noch? Also wir leiten die Sitzungen, wir wechseln uns ab. Immer eine Person, zwei Stunden lang. Und wir müssen halt schauen, dass alles, was im Parlament passiert, reibungslos über die Bühne geht. Ähm, Sie haben jetzt gesagt, Sie sind ein äh, Ihrer Fraktion. Hm. Sie sind auch der zweite Mann in der FPÖ. Hm. ist ja die zweit, drittgrößte Partei in Österreich. Sie hm. kämpfen immer drum. aber Das heißt, eigentlich ein bisschen Mensch. Wie weit ist da denn noch Platz, ein Behindertensprecher zu sein? Beziehungsweise, wenn sie Entscheidungen treffen für mhm. die Partei. Wie viele viel Behindertensprecher steckt da drinnen? Und wie viel, mhm. ja, Nicht-Behinderter ist drin? Das, das Tolle ist bei mir, dass ich das Glück habe, dass ich auch programmverantwortlich bin. Und dass deswegen die <lacht> Themen, die ich mir vorstelle im Bereich der Behindertenpolitik, auch einfach eins zu eins dann in die Programmatik reinkommen. Ich muss nicht mehr ein bisschen aufpassen, ich habe beim, beim ersten Handbuch Freiheitlicher Politik hat einen riesigen Teil gegeben, Umweltpolitik und Behindertenpolitik, mhm. das waren meine Bereiche und die anderen waren ein bisschen zu kurz gefasst, wir haben das dann gekürzt, weil es einfach nicht zusammengepasst hat. Mhm. Aber man wird es sehen, also ich, ich habe keine Ahnung wie die Wahlen ausgehen werden am 15. Oktober, weil die Meinungsforschung tut sich sowieso schwer. Ich bin betriebsblind. Ja. Zu mir kommen dann Leute, die sagen, alles ist super. Dann glaubst du ja, du machst äh, ein, ein, ein, ein besonders gutes Ergebnis. Es wird sicher gut werden, aber ich kann es nicht genau sagen. Und dann ist die Frage, welche Dinge können wir dann umsetzen in einer Koalition. Und da da gibt es schon vieles, glaube ich, was man besser machen kann. Glaube ich auch. Hm. Ah, Nur kurz zurück auf Ihre Behinderung. Wie sehr schränkt Sie die jetzt im Alltag ein? Weil Sie haben, äh, aufgerollt, barrierefrei aufgerollt, mhm. ein Radiointerview gegeben, mhm. wo sie hat gesagt haben, sie haben vor Jahr mit dem Wahlkampf mhm. zum Bundespräsidenten auch gezeigt, was ein behinderter Mensch jetzt mhm. leisten kann. Mhm. Und das wollten sie auch, dass das ein positives Beispiel ist, ja. uh, um zu sehen, was kann man mhm. denen zubauen. Uh, wie sehr schränkt sie ihre Behinderung jetzt wirklich jetzt ein? Im Alltag? Also, zuerst einmal, es war im vorigen Jahr der härteste und längste Wahlkampf in der Geschichte Österreichs. Und immerhin äh, schafft man das auch mit einer Behinderung. Es, es war zu so schaffen. Das war das Erste. Das Zweite, wie, wie schränkt es mich ein? Natürlich, gewisse Dinge kann er nicht machen. Ähm, also, wenn es jetzt heißen würde, ich sollte eine, eine Wanderung mit Journalisten unternehmen, das ist eben halt nicht möglich. Im Alltag geht alles. Das Einzige, was für mich oft schwierig ist, ich habe äh, chronische Schmerzen. Das ist mir geblieben. Mhm. Und da muss ich ja drauf, auf einige Dinge besonders achten, weil es oft in der Nacht passiert. Und wenn ich dann wirklich die halbe Nacht unterliege mit einem Schmerz, ähm, dann bist du am nächsten Tag so geschlaucht, dass du, dass du nichts weiterbringst. Und ich merke, es gibt gewisse Dinge, da ist der Schmerz, das beeinflusst den Schmerz stärker. Also wenn ich übertreibe bei irgendwelchen... Übungen, ja, Therapieübungen, die macht, das, das macht den Schmerz oft stärker. Aber man lernt halt auch mit der Zeit, mit allem umzugehen. Mein Vater hat zu mir gesagt, nach meinem Unfall, du wirst sehen, du wirst lernen, damit umzugehen. Und genauso ist es auch. Ja, das ist was, das ja. muss man erst erfahren und so Ja, sicher, es ist eine, ein, ein schon ein großer Einschnitt im Leben. Ich kann mich gut erinnern, so die ersten Tage, dass die zuerst früher Marathon laufen, ja. Trauchen pflegen, Parakleiten, also lauter, lauter wilde Sachen, und dann sind einige Dinge ein bisschen anders, dann geht das alles nicht mehr und Ich habe schon Parakleiten ja. gemacht. Ja? Ja. Wo denn? Aber das Fragen Sie mir nicht mehr. Es war ja. hoch, es war kalt und ich habe dann doch die Hosen voll gehabt. Und wie war es? es also, ist schon lässig, oder? Ich meine, das es ist war schon cool. ein ja. Ja, ja. ja. aber dadurch, dass ich ja auf einer Person ja, ja. oben ja, ja. hänge ja, ja. und nicht mitlaufen kann. Ja, ja. Das ist natürlich dann eine ganz andere Geschichte, aber ja, ja. zwar kurzes, aber intensiver sehr ja. Erlebnis. Ja. Sie haben auch gesagt in dem Interview, und das sind wir schon am ersten Punkt, mhm. selbstbestimmt leben, mhm. dass für Sie ein wichtiges Ziel Ihrer politischen Arbeit die ein selbstbestimmtes Leben ist. Mhm. Was ist ein selbstbestimmtes Leben für Sie? Dass ich einfach über alles, was ich tue, selbst entscheiden kann. Ich habe einige Zeit Behindertenheime geprüft. Das war ein, ein Job, den ich einige Zeit ausgeübt habe. Und da war auch immer der Punkt, kann ich mir meinen persönlichen Lebensraum so einrichten, wie ich das will? Das ist immer ein ganz ein kleiner Bereich des selbstbestimmten Lebens. Kann ich dafür Sorge tragen, dass ich einen Beruf habe und selbst ein Einkommen erziele? Damit ich mir auch meinen eigenen Pensionsanspruch erwirtschaften und erarbeiten kann. Kann ich entscheiden, mit wem ich mein Leben verbringen will? Ob ich heiraten kann oder nicht? Das ist vor allem bei Menschen mit, mit Lernbehinderung oft eine ganz, ganz schwierige Sache. Also alles das, was eigentlich ein Mensch auch tut, der eben keine Behinderung hat. Und, äh, es ist oft so, dass, dass Leute, die keine Behinderung haben, und ich, bei mir war es ja auch 33 Jahre so, äh, glauben, man muss jetzt unbedingt jemandem, der Behinderung hat, helfen. Äh, aber die Hilfe soll nicht so sein, dass man sagt, ja, und die muss jetzt das und das. Die Hilfe muss sein, dass man den Rahmen schafft, damit ich mir selbst helfen kann. Und, und da müssen viele nach unten denken. Zum Thema Rahmen: Sie haben in, mhm. in dem Radiointerview gesagt, Pflegegeld erhöhen und valorisieren ist für Sie wichtig. Ich glaube, das steht da in, in, in, im mhm. Wahlprogramm drin. Ja. Und Sie haben auch geschrieben, was persönliche Assistenz so wichtig ist? Ja, bei der persönlichen Assistenz bist du jetzt von, davon abhängig, was dir zugestanden wird oder nicht. Und ich möchte einfach, dass es einen Rechtsanspruch gibt. Das heißt, es soll genau definiert werden, unter welchen Voraussetzungen gibt es persönliche Assistenz. Dann stelle ich Ihnen einen Antrag, werde ich, bekommst. wer Bescheid, muss ein Bescheid sein, oder es wird mit Bescheid abgelehnt. Und dann Bescheid der Ablehnende kann ich auch bekämpfen. Ich kann einen Einspruch machen, ich kann durch die Instanzen gehen. Jetzt kann ich überhaupt nichts bekämpfen. Ich bekomme es nicht und habe dann einfach Pech gehabt. Also auch da muss Rechtssicherheit geben. Und beim Pflegegeld, wir haben jetzt 35% Wertverlust mittlerweile. Ja. Und das geht sich einfach nie mehr aus. Und, und uh, wir müssen insgesamt bei vielen Leistungen ja. des Staates sagen, das haben wir festgelegt, das ist die Höhe. Und es gibt einfach automatisch eine Inflationsanpassung. Dann braucht man nicht jedes Mal diskutieren, wird es erhöht oder nicht, die schaut dann immer so aus, wird ein Politiker eine tolle Maßnahme setzen. Es wird es um 10% erhöht. Aber vorher hat man den Leuten, Leuten durch die Inflation 15% weggenommen. Und das soll es in Zukunft in der Form nicht mehr geben. Das ist zwar für die Politiker nicht toll. Und falls wir regieren würden, wäre es für uns sogar ein Nachteil, weil wir könnten dann diese, diesen, diesen Gag nicht setzen, der erst immer gesetzt wird. Aber es ist einfach viel vernünftiger, das so zu machen. Sie haben ja vor sechs Jahren schon mitgemacht bei, äh, bei dem Beschluss im Parlament, der Fünf-Parteien-Antrag. Mhm. Was wurde jetzt aus dem eigentlich? Da wurde ja von Fünf-Parteien beschlossen, dass ähm, die Finanzierung der persönlichen Assistenz angegangen werden muss mhm. beim nächsten Finanzausgleich. Dieser Antrag ist irgendwie so... Es ist bei diesem Antrag so, und wie bei vielen Anträgen auch, dass eigentlich die großen Probleme, die wir gehabt haben in der Bundesregierung, in Österreich vieles verhindert haben. Wir haben zwei Regierungsparteien, die sich überhaupt nicht mehr vertragen. Die Große Koalition hat nicht nur Schlechtes gemacht, das kann man überhaupt nicht behaupten. Aber vor allem in den letzten Jahren hat es gar nicht mehr funktioniert. Und der Streit hat alles überdeckt. Und mit diesem Streit... Ja, aber da waren fünf Parteien sich einig, dass ja, ja. wir das machen. Wieso ist es ja. dann nicht weitergegangen? Es war ein Entschließungsantrag, es wurde aufgefordert und es ist nicht zur Umsetzung gekommen. Wir haben oft im Parlament Beschlüsse, wo wir auffordern, entschließen und dann kommt das nicht so, also das ist ja auch ein Grundfehler im Parlament. Die meisten Gesetzestexte kommen ja aus den Ministerien, werden dann im Ausschuss beraten und im Parlament beschlossen und wir haben viel zu viele echte Gesetzesinitiativen, die aus dem Parlament selbst herauskommen, mhm. wenn wir dort auch zu wenig an Expertise oftmals haben, weil die ganzen Beamten sitzen, mit dem Fachwissen im Ministerium und auch Juristen. Und das war unsere Idee zu sagen, wir wollen den Rechnungshof einbinden, das ist ja ein Hilfsorgan des Parlaments, dass der Rechnungshof nicht nur sagt, was läuft schlecht in Österreich, und was muss man anders machen, sondern auch gleich sagt, das wäre der Weg, um das zu verbessern. Also wenn es ein Bundesgesetz wäre, aufzuzeigen, in welchem Bundesgesetz eine Änderung und welche Änderung, und dann können wir im Parlament viel mehr aus eigener Kraft machen, dass das bisher der Fall war. Und das wird einiges ändern. Schön dass. Hoffentlich. Am nächsten Haus und zu einem Wahlprogramm steht, unter unserem Wohnraum wieder leistbar machen. Mhm. Da steht die Formulierung drin. Die Anforderungen von Jugendlichen, Familien sowie Älteren oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen sind im geförderten und gemeinnützigen Wohnbau ebenso zu berücksichtigen. Mhm. Warum dieser Begriff, Menschen mit besonderen ja, Bedürfnissen? Sie haben recht, ich habe das Wahlprogramm nach Drucklegung gesehen und äh, ich verwende den Begriff Menschen mit besonderen Bedürfnissen nicht, ähm, weil wir keine besonderen Bedürfnisse ja, haben. Ja. Aber ich möchte schon um Verzeihung bitten, das ist, sind halt äh, im besten, mit bestem Wissen und Gewissen, haben. das haben die Kollegen das geschrieben, nicht wissend, ja, dass wir, die wir betroffen sind, diesen Begriff nicht gerne, gerne haben. Aber ich glaube, das sind wir auch so, dass wir über sowas halt einfach auch hinwegsehen können. We wesentlich ist, dass halt dann auch äh, das umgesetzt wird, was, was umzusetzen ist, nämlich leistbaren Wohnraum schaffen. Da haben wir jetzt im Parlament ja auch darüber diskutiert. Die SPÖ hat die Idee gehabt, also bei der Mieten eine Grenze einzuziehen. Ich verstehe diese Idee auch, dass man sagt, es können sich mehr Menschen die Wohnungen leisten. Nur, ich glaube, man darf nicht vermischen, das Private, also wenn jetzt jemand privat eine Wohnung hat und sie vermietet, und den sozialen Wohnbau. Dass die Wohnungen für viele nicht leistbar sind, das ist ja ein Problem im sozialen Wohnbau. Das heißt, wir brauchen wieder mehr Gemeindewohnungen, wieder mehr Genossenschaftswohnungen. Und dazu muss es eine Zweckwidmung geben bei der Wohnbauförderung. weil Das war der okay. Fehler, den wir gemacht haben in der Vergangenheit. Aber über die rezipierte Barrierefreiheit im geförderten Wohnbau? Ja, also, das, also ist das jetzt ein Großflächigen Formulierungen, Bedürfnisse, ist das dann abgedeckt? Das ist damit gemeint, ja. Okay, aber das da werden mal, konkrete. Es tut mir leid, dass wir die Kollegen das so formuliert haben, ja. Nein, nein, aber. Ich uh, ja. meine damit ja. die Anforderungen. Aus ja. dem Begriff Barrierefreiheit unter dem Begriff Anforderungen. Ich meine, der, der Kerl hat das Kerl dezidierter gesagt, ja. weil jetzt haben zum Beispiel gestern die Post am Rochus vom Aussehmaus Shopping Center ja. eröffnet. Die ja. haben hinten am Park mit Spielplatz, und man kommt mit Kinderwagen nicht runter ja. und auch dem Rollstuhl nicht, weil es keine Rampe gibt. Ja. Das ist brandneu und das sind einfach solche Formulierungen, die näht, zack, zack. Ja. Und natürlich, da geht es bis zu den Architekten, die die Genau, das habe ich auch im Buch drin, das muss bei jedem Baumeister, bei jedem Architekten, muss es ein großes Feld, Bärefeld geben und das heißt ja nicht mit Rollstuhlfahrer. Das heißt ja. auch, wir haben einen Fall gehabt, das ist überhaupt abenteuerlich, da ging es auch um einen Neubau und die haben, wirklich, die haben wirklich sich bemüht, das toll zu machen und haben deswegen elektrische Türen eingebaut. Ja? Toll! Und haben auch in, in, in Blindenschriften auf die Tür draufgeschrieben, wohin diese, mhm. diese Tür führt, in welchem Raum. Aber auf die elektrische Tür. Wenn du dich der Tür genähert hast, <lacht> dann ist die Tür aufgelaufen und du hast natürlich ah, ja, ja. gar nicht draufgreifen können. Das sind Fehler, die glaubt man gar nicht, dass, dass das der Fall sein kann. Ja. ja. Also, ja, und ich, auch, ich bin ja auch im Rollstuhl lang herumgefahren, es hat zuerst geheißen, ich komme nicht raus, mhm. und dann merkst du erst, und da gibt es Sachen, die denkst du gar nicht, und du kommst dort nicht rauf, und du kommst dort nicht runter, und du hast keine Chance, ja, zu einem WC zu kommen, Das die Klos sind so eng, du kannst dich nicht umdrehen, geht überhaupt nichts. Ich weiß. Das sind also viele Sachen, die nicht funktionieren, und das wird noch eine Riesenaufgabe, ja, weil, weil auch, auch die öffentliche Hand, ja? nicht nur im privaten Bereich, auch die öffentliche Hand hat da Riesenversäumnisse. Es ist auf meinem eigenen Gemeindeamt, in meiner Heimatgemeinde, da kommst du nicht rein. Keine mhm. Chance. Aber darum geht es mal darum, dass, wenn Sie solche Sachen klar ausformuliert, einfach dezidiert, dass Sie da drinsteht, Barrierefreiheit ist ein Punkt mhm. und zwar genauso wie leistbarer Wohnraum. Naja. Das ja. finde ich gerade stein. Ich habe es im Buch. Ja, genau, aber, genau, aber das vollkommen, ich muss ehrlich gestehen, ich habe das Wahlprogramm ja, angeschaut, ja, ja. und im Wahlprogramm ist auch ein Verweis auf, mhm. es gibt noch extra Inhalte für mhm. Behinderung, oder das Thema für mhm. Menschen mit Behinderung, wo wir auch gleich was vorwegnehmen, aber wir gleich zur politischen Teilhabe, mhm. ich habe gesehen, es gibt nichts für in leichter Sprache, also mhm. ihr Wahlprogramm ist nicht in leichter Sprache verfügbar, mhm. ich habe jetzt, ich ich bin kein Experte, was mobile barrierefrei betrifft. Also ich weiß nicht, ob blinde Menschen damit klarkommen. Mhm. Ähm, aber ich nehme an, die Siri und Co. Wie wir werden es vorlesen können. Mhm. Aber jetzt, es gibt nichts in leichter Sprache. Stimmt, ja. Und Stimmt. Das Parteiprogramm haben wir damals gemacht in, in, in leichter Sprache. Da bin ich ja selber dran ist nämlich gar nicht so leicht, ist das aber so. Oder nur wieder Teile. Weil äh, die SPÖ hat zum Beispiel nur den, die, die Zwei ja. Nein, ich habe es ich damals, es also, geschrieben stark abgekürzt, weil nämlich damals eine Anfrage gekommen ist, aber jetzt muss ich jetzt mal einen Mitarbeiter schauen, das machen wir. Ja. Das, das müssen wir noch hinkriegen vor der Wahl, dass wir das Wahlprogramm äh, in, in, umformulieren. Das machen ja. wir. Danke danke danke, danke, danke, danke. Ja. Okay. Mhm. Ich glaube, Kapito hast du. Mhm. Schreibst du das auf? Mhm. Danke. Mit C. Mhm. Weil das ist einfach, äh, ja. ja. Ich mein ja, sogar mir passiert ja, ja, ja. es, es ist, um, ja, ist einfach so. Ja. Wie viele Menschen mit Behinderungen sind auf der Bundesliste der FPÖ außer sich? Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube es sind 8 oder 16 Leute, oder? Das ist eine gute Frage. Und da ist glaube ich keiner mehr dabei, oder? Mhm. Ja, kleinere Behinderungen schon. Ja. Menschen. Die aber, so meinen, aber, aber mit Menschen, die ab, ab, ab, ab 50 Prozent ja, im begünstigten Bereich, mhm. das weiß ich nicht. Müssen wir uns auch anschauen, wie viele das Was sind. Denn, ja. äh. Ich bin natürlich jetzt mit dem zweiten Listenplatz, der, der, der äh, ja, am meisten im, im Vordergrund steht. Wir hätten es fast geschafft, fast auch, dass jemand mit einer Behinderung Bundespräsident wird, war, war auch spannend. <lacht> ähm, aber eins wird natürlich schon der Fall sein. Also es gibt halt, ich weiß nicht, wenn wir wirklich regieren, welches Ministerium das sein wird, wo ich Verantwortung zu mhm. übernehmen habe. Aber die das Politikfeld der Behindertenpolitik wird dort sicherlich ja, einfließen. Ich werde bei Regierungsverhandlungen auch dabei sein. Mir ist auch noch aufgefallen, die, also die FPÖ ist ja kaum unbestritten. König Social Media, also Facebook-Auftritt zusammen Mörder hm. und äh, Video ist ja stark, mhm. Beispiel TV, aber auch da wieder sagt sich nicht ganz durchgehend, ja. dass alles untertitelt ist. Ja, aber ich glaube, das, das ist wirklich schon die große Ausnahme. Nein, ja ja, das ja, mag ja, sein, aber ja. es ist ja. noch nicht, Fall. Ja. ja, also das um, ist dann wirklich die große Ausnahme, wenn etwas, ja, ja. etwas nicht untertitelt wird. Ich weiß, ich nein, schon ihr, schon. ihr habt geschaut, ja. ja. ich habe mich hab jetzt speziell eben mit SP und euch mhm. beschäftigt, weil ihr zugesagt so habt. Mhm. Und ich äh, glaube schon, dass ihr eine höhere Quote habt, aber mhm. es ist nicht 100%. Mhm. Und auch auf YouTube darf man nicht den Auto-Untertitel mhm. verwenden, weil der ist. Yeah. Na, yeah. Der ist sehr grob. Wir ähm, ja, haben schon darüber geredet, wie schwierig es ist und wie viele Behindertensprecher im zweiten Mann der FPÖ drinnen ist bei Entscheidungen mhm. äh, und den Kanal gehabt, genau. Dann schauen wir jetzt zur, gehen wir zur Bildung. Ja. Da steht im Wolken-Wahlprogramm drin, ähm, die Erhaltung der Sonderschulen für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf und um die Eltern, um den Eltern eine Wahlfreiheit im Interesse ihrer Kinder zu ermöglichen. Mhm. Wie passt das zusammen mit selbstbestimmt mhm. leben, mit äh, Gleichberechtigung, wie passt das zusammen mit, dass jeder die gleiche Chance haben soll? Mhm. Also über das haben wir viel diskutiert in der Partei. Das war, ein, das war ein Hin und Her. Weil du einerseits natürlich sagst, du hast den Anspruch, dass es die Sonderschule überhaupt nicht mehr gibt. Das ist das Modell, ähm, für das ich großes Verständnis habe. Aber äh, es gibt auch Fälle, äh, wo Eltern sagen, wir wollen diese Sonderschule haben, äh, wenn äh, das Kind so schwer, äh, so große Probleme hat, dass du eine ganz spezielle Förderschiene in der, in der Klasse haben sollst. Also dort, wo der Wunsch der Eltern da ist, und wir brauchen das unbedingt, da soll es diese Möglichkeit als absolute Ausnahme noch geben. Aber es soll wirklich nur eine absolute Ausnahme sein. Ja, aber wäre es dann nicht klarer, wenn man den wirklichen also wir haben die Kompetenzen erweitert und das aufstockt in den Schulen, weil es ist ja unbestritten, aber das werden Sie wahrscheinlich auch ja, ja. nicht abstreiten, dass es äh, positive Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung von ja. Menschen hat, wann unterschiedliche Menschen miteinander zusammenkommen. Und zwar für beide Seiten. Natürlich. Beide ja, Seiten. ja. ja, ja. Gut, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es gut, wenn man sagt, man macht eine Mischform, dass du eine Schule hast, wo du zumindest zeitweise ja, das Kind aus dem Unterricht rausnehmen kannst, damit diese besondere Unterstützung gegeben ist. Ich habe einen Freund, der lebt in der buckeligen Welt, der hat zwei Kinder mit Behinderung und der hat keine Chance gehabt, bei uns in der Region, buckelige Welt, Südpongland, das Kind in, in, in eine Schule unterzubringen, weil das größte Kind, glaube ich, war es, weil da war einfach eine spezielle Therapie notwendig. Das haben die Eltern selbst etwas geschaffen, haben, haben etwas gebaut, damit das, die Kinder dort vernünftig betreut sind. Es war keine Chance, etwas zu machen ich weiß nicht, was es dann ganz am Schluss dabei rausgekommen ist, ja, ob, ob, ob, wie dieses Projekt dann jetzt weitergeführt wird. Aber da haben wir natürlich unglaublich viel zu tun. Und es wird wohl eine Mischform werden. Es, ja, es, es liegt ja eigentlich nur daran, dass die Eltern, lustigerweise von beiden Seiten, mhm. behinderten Kinder und nicht-behinderten Kinder, haben ja Angst, mhm. dass ihre Kinder Nachteile haben. Mhm. Weil die anderen zu lang brauchen oder zu wenig gefördert mhm. werden, dann. Wie kann man denen von der Politik aus entgegenwirken? Oder Sie, selber, Sie haben Eltern mit behinderten ja. Kindern, die wollen die Kinder in die Schule haben, weil ja. das und das. Ja. Was kann man denen, wie kann man denen eine Integrationsschule, oder eine Inklusionsschule klar machen, eine Schule klar machen? Also Sie meinen wenn die Eltern das nicht wollen? dass das, das wie, Genau, wie kann man den Eltern die ja. Angst nehmen, dass ihre Kinder in einer Schule mit behinderten und nicht behinderten Kindern äh, schlechter betreut werden? Also, Oder ich glaub, glauben Sie, ich glaub, dass es das geht? Muss man sagen, erstens glaube ich, dass es geht. Zweitens muss man sagen, wie, wie geht es? Das Personal, klar, muss da sein. Ein riesiger Punkt ist, dass die Lehrer ähm, oftmals Probleme haben. Ich habe erst einen Fall gehabt, da ging es um ein Kind mit ich glaube, mit Diabetes. Mhm. Und am zweiten Fall, da waren es, glaube ich, epileptische Anfälle. Und ähm, da war es der Lehrerschaft, ist es ist der Lehrerschaft schon erlaubt, selbst zu helfen und einzugreifen, wenn das ist, aber unter eigenem Risiko. Das heißt, das Personal haftet dann. Und da muss man schon sagen, also in so einem Fall, wenn es in der, in der Klasse etwas passiert, ja, also wenn es einen, einen epileptischen Anfall gibt, so, da muss man schon den, auch dem Personal ein bisschen entgegenkommen, dass die Schwelle zu helfen und einzugreifen, einfach anders angesetzt, Und dass auch die Ablehnung nicht da ist, ich traue mich, ein Kind nicht zu unterrichten und zu betreuen, wo es das Problem gibt. Denn wenn ich dann helfen muss und ich auch was falsch, dann ist meine Existenz gefährdet. Wichtig, also, da man, dann? Ähm, das bei Sonderschulen dann? Sonderschulen wird es nicht anders sein. Das Lehrpersonal ist, hat wirklich Probleme. Und da, und da müssen wir auch da müssen wir schauen, dass es besser funktioniert. Wie kommt der Lehrer dazu, der helfen will, ja? dass er dann, wenn er was falsch macht, und es können Fehler passieren, dass seine Existenz äh, erledigt ist. Auf der anderen Seite darf es auch nicht äh, zu niederschwellig ansetzen, damit der Lehrer auch weiß, ich habe eine Verantwortung, wenn ich helfe. Da müssen wir einen richtigen Weg finden. Das ist sehr schwierig. Ja. Ähm, Sie haben unter dem Thema Arbeit findet man für Menschen mit Behinderung nicht wirklich was. Mhm. Wahlprogramm. Äh, warum? Das Thema Arbeit ist auch wieder da sehr, sehr, ja. sehr intensiv abgehandelt. <lacht> ähm, da ist, ist mir folgender Punkt wichtig. Das ist das, das Modell, das wir entwickeln, haben. Wir haben die Ausgleichstaxe. Bei der Ausgleichstaxe ist aber so, dass sie nicht optimal greift, weil, wenn ich das so höflich formulieren darf, äh, weil andererseits tun sich besonders kleine Firmen schwer, weil die haben am wenigsten Gestaltungsspielraum. Ja? Äh, und die großen Firmen kaufen sie jetzt halt viel leichter frei. Ich hätte kein Modell, wo es eine progressive Ausgleichstaxe gibt. Das heißt, beim ersten Menschen mit Behinderung, den ich nicht einstelle, zahle ich einen Betrag... Vielleicht, vielleicht erkläre ja? ich kurz, weil die ja. Leute die ja. wissen es also, ja. also die Ausgleichstaxe ist ein äh, Geldbetrag, ja. den Firmen zahlen, wenn sie keine Menschen mit Behinderung einstellen können oder wollen, und zwar ab 25 Mitarbeitern, ja. müssen sie einen Menschen mit Behinderung einstellen. Mhm. Und Sie zahlen dann, wenn Sie es nicht tun, 253 Euro, das geht hoch bis 377 Euro bei Unternehmen mit 400 Mitarbeitern. Mhm. Jetzt haben wir das ausgerechnet. Mhm. Das habe ich im letzten Mal schon gesagt, und zwar, bei 400 Mitarbeitern zahlt eine Firma 6032 Euro im Monat Ausgleichstags, also Strafe, wenn sie gar niemanden einstellen, sie niemanden einstellen. Ja. und bis bei 400 Mitarbeitern, die wahrscheinlich also mit ein paar Millionen Euro im hm. Jahr Umsatz machen oder, oder mehr? Also das ist das eher ein bisschen ein, ein Lehrer geschafft. Das ist gut formuliert. <lacht> also nur damit klar ist, was die Ausgleichsfaxe ist. Hm. Und jetzt bitte irgendwann mal. Also ich hätte gerne ein stärker progressives Modell. Das heißt, okay, am Anfang dieser Betrag, gut. Aber dann muss es viel stärker steigen. Weil je größer ich bin, desto mehr. Desto mehr habe ich auch in der Organisation, im Unternehmen die Möglichkeit, auf die Behinderung, und jede Behinderung ist anders, bei jedem Menschen, auf die Behinderung des Menschen bei der Arbeitsplatzgestaltung einzugehen. Je größer, desto leichter. Und deswegen muss auch die Ausgleichstaxe pro Person, die ich nicht einstelle, immer höher und höher und höher werden, damit dieser Anreiz einfach da ist. Und dann kommen die Firmen ja eh drauf. Also, wenn man mal. Behinderte Menschen beschäftigt hat, kommt man erst drauf, auf was man bisher verzichtet hat. Weil behinderte Menschen, wo ein Teilbereich im Leben nicht so funktioniert wie bei anderen, ein gewisser Bereich in meinem Leben ist einfach nicht so wie bei anderen Menschen, aber dafür sind die anderen Fähigkeiten meistens viel stärker ausgeprägt. Und da kommen Unternehmen oft erst dann drauf, wenn man die ersten behinderten Menschen beschäftigt hat. Und das, das müssen wir schaffen. Die Ausgleichstraxe praktisch anpassen. Genau, es war aber, doch ein stark progressives Modell. Das heißt, aber es ist doch so, dass hm? der, das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft hm? sind die Kleinunternehmer. Hm? Das heißt, da ist die Masse. Hm? Und da wären die eigentlich die Möglichkeiten dann. Ich verstehe natürlich, dass man ja. die jetzt nicht extra mal belasten soll, aber ja. wärst du mir klar, warum überhaupt das Ganze anhebt? Und ja, nur bei der Ausgleichstaxe ist es halt so, dass sie alle. Betriebe gleich behandelt. Sie stellt nur auf die, auf die Mitarbeiterzahl ab und nicht darauf, um welchen Betrieb es sich handelt. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Betrieb habe, ein Betrieb ist ein Dachdeckerbetrieb, der wird gleich behandelt als ein Betrieb, der nur Büromitarbeiter hat, mhm. dieser Größe. Also ist es auch da nicht ganz gerecht. Ja? Weil der eine Betrieb tut sie leichter, der andere ja. tut, sie, tut sie weniger leicht. Und das ist halt das, was eben nicht funktioniert. Und die öffentliche Hand. Und da würde ich gern ähm, ordentlich reinschneiden, weil bei der öffentlichen Hand kauft sich der Staat selbst frei. Wenn dort jemand nicht beschäftigt wird, zahlt der Staat Ausgleichstaxe an sich selbst. Eine ja. sinnlose Aktion. <lacht> Eben sagt der allerchal chance genau. So, besser wäre es, wenn man sagt, <lacht> wenn dieser Posten nicht besetzt wird, dann wird er gar nicht besetzt. Mhm. Und dann wird die Organisationseinheit, die Bezirkshauptmannschaft, die Landesregierung, das Ministerium, was auch immer, großes Interesse haben, weil er die Arbeitskraft fällt, dann dort jemanden zu beschäftigen, der begünstigt Mich schaut ist. bei den Parteien auf. Ja. Die Parteien sind wir auch man, unternehmen, oder? Müsste man genauso mit reinnehmen, so ist es. Also, ich habe in meinem Büro ähm, Menschen beschäftigt, denen man es nicht ansieht, ja, dass sie betroffen sind, aber sie sind betroffen. Okay. Erfüllt die FPÖ die Quote? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Was denn? Bei der FPÖ <lacht> gibt es ja, es ist ja nicht eine Firma, ja? Genau, ja. sondern ja, ja. es sind wieder viele kleine, aber auch das schauen wir an. Ja? Wäre doch interessant. Ja, stimmt, stimmt. <lacht> stimmt. Ich habe zum Thema Arbeit noch eine Frage. Hm? Und da habe ich das vorbereitet. Ich glaube, die Regie kann das einspielen. Damit Zuschauer das auch sehen. So. Und zwar habe ich da ein Plakat. Ja. Ähm, da geht es irgendwie um den. Muss ich die Brühe absetzen sonst? Tiroler um. Mittelstandsabend. Ja. Und da steht drinnen. Äh, ja, genau. Barrierefreiheit. Totales Rauchverbot ja. in der Gastronomie ab 2018. Ja. Barrierefreiheit, ja. Altersversorgung und Handelsspannenerhöhung mhm. für Trafikanten. Mhm. Also alles Dinge die dem Unternehmer wehtun. So steht es hier. Ja, das sind Dinge, ja, die schlecht ja, sind ja, ja. für die Unternehmer. Und das ich, ist eine Veranstaltung, wo Sie selbst dabei waren. Ja. Das sieht man auch in, in dem Foto. Mhm. Und da steht oben, dass Behinderung dem Gastronom und Trafikanten und den Leuten alle wehtun, weil sie die Barrierefreiheit nee, nee, herstellen müssen. So ist es nicht. Ich, gerade bei behinderten Menschen ist ja, wir haben ja. Bei den Trafikanten besonders viele begünstigte Behinderte, die ja Trafik übernehmen. Und das Problem bei den Trafikanten ist, dass immer mehr Trafiken zusperren müssen. Wir haben, ich habe jetzt gesprochen mit einem Trafikanten aus Wien, der hat zum Beispiel ja, am Freitag immer verkauft 300 Stück von einer sehr großen Zeitung in Österreich und heute sind es nur mehr 6 Stück. Mhm. Äh, bei den äh, Gut, aber Zeitungen also es viel, werden ja, einfach aber sie digital konsumiert. Zu, sie sperren zu, sie sperren zu, einen nach dem anderen. Und das ist ein riesiges Problem, und da wird darüber gesprochen dort, für behinderte Menschen, weil es immer weniger Trafiken gibt, wo jemand selbstbestimmt als Unternehmer dann tätig sein kann. Bei der Barrierefreiheit ist es so, dass gerade für den Tourismus, äh, das Thema Behinderung eine immer größere Rolle spielt, weil wir haben immer mehr Menschen mit Behinderung. Und wenn ein, ein Tourismusbetrieb äh, darauf abzielt, auch da Möglichkeit zu gehen, Urlaub zu machen, ist das eine wichtige Angelegenheit. Aber wir sagen auch, genau dort, wo wir investieren sollen in Barrierefreiheit, Das soll der Staat mitfinanzieren. Das sind Infrastrukturmaßnahmen. Ähm, da helfe ich dem Betrieb, aber ich helfe den behinderten Menschen. Also eine Förderung äh, umzusetzen, ist unser extrem hohes Anliegen bei der Barrierefreiheit. Ich habe noch aber also bei diesem Plakat sind Dinge aufgezählt, die den Unternehmen schaden. Und zwar, dann der Gastronomie, nämlich das Rauchverbot, das macht es ja nicht schwierig, weil die ja. Gäste aussehen müssen, dann die Registrierkassen tricht, du er man viel Geld kostet ja. und bringt dem Staat jetzt auch nicht das, was er so ja. Nein, es sind wir noch nicht mehr nicht, ich würde da stehen, Hagel, spannen, schaden, spannen, Erhöhung für die Trafikanten. Okay, aber das trotzdem ist, ist die, aber die Barrierefreiheit ist schon in dem, in dem, ja, also, es ist, also ist aber wirkt? keinen speziellen, aber das ist nicht so gemeint. Ja. Also okay, wenn, aber das kommt ja. gar nicht raus. Also also wenn ich ich John, seit Jahren, ihr, das habe ich jetzt Behindertensprecher gesagt. Das habe ich nicht gefunden, das ist ja, ja. mir zugeschickt worden. Da ja, ja. hat jemand, der hat das so verstanden wie ja. ich, dass da die Barrierefreiheit als Hemmschuh ja, ja. gesehen wird. Aber ich kämpfe jetzt im Parlament seit Jahren für die Barrierefreiheit, so ist das wirklich nicht gemeint. Ja. Und es okay. steht ja auch drauf, die, die Handelsspannenerhöhung für die Trafikanten, mhm. weil da der Staat immer mehr verdient ja. und der Trafikant äh, bekommt immer weniger. Ja. Also. Ja. Ich bin auch ja, ja. dafür, dass ich für hab, jeden Hotelbetrieb, das ist dumm, hm. wenn man sich nicht darauf einstellt, dass in 15 Jahren immer mehr Menschen mit Rollatoren und, hm. und Rollstühlen unterwegs sein werden hm. und müssen und trotzdem viel Urlaub auch holen. Das ja. also ist kurzfristig gedacht. Hm. Okay. Aber das ist auch sehr so ärgerlich gerade bei, bei den äh, Tourismusbetrieben. Da gibt es ja die Abschreibungsdauer. Mhm. Abschreiben tust also wann musst du wieder investieren. Es haben die, bei den Hotels die Abschreibungsdauer auf 40 Jahre erhöht. Also mhm. du kannst, wirst du in ein Zimmer neu investieren, das betrifft auch die Barrierefreiheit. Wir haben die Zimmer vor 40 Jahren ausgeschaut? Also du musst dir, normalerweise musst du in ein Zimmer alle sieben bis acht Jahre investieren und das neu herrichten. Und der Staat sagt 40 Jahre. Okay. Also das ist unsinnig. Also das muss man auf sieben, acht, zehn Jahre, wenigstens zehn Jahre verkürzen, damit die Betriebe auch wirklich investieren können. Okay. Ja. Gut, äh, dann hätten wir noch den, die Chance für Sie, Ihre Kamera, mhm. drei fette Gründe, warum das Kreuzchen bei der FPÖ gemacht werden soll, am 15. Oktober. Ja, das betrifft jetzt gar nicht äh, nur behinderte Menschen, sondern ja, soll ja ja. alle betreffen, behinderte genau, Menschen ja, ja. und nicht behinderte Menschen. Aber halt, hier geht schon warum, ja, sag, warum behinderte ja, Menschen die ja. FPÖ wählen sollen. Aber es gibt einen, den wichtigsten Punkt ist für mich, das betrifft alle die Frage der direkten Demokratie. Also, wir hätten gern, dass Österreich sich weiterentwickelt in eine Form der direkten Demokratie wie in der Schweiz, damit man selbst bestimmen kann. Auch das ist eine Form der Selbstbestimmung, wo man nicht nur von Politikern abhängig ist. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Und das betrifft jetzt äh, uns behinderten Menschen direkt: Pflegegeld. Dass es zu einer Wertanpassung und Inflationsabgeltung kommt. Und der dritte wichtigste Punkt ist die Frage der persönlichen Assistenz, Rechtsanspruch. Das heißt, es gibt klar definiert, wann steht mir das zu, und wenn es zusteht, dann muss ein Bescheid kommen, der klar sagt, ich bekomme persönliche Assistenz. Immerhin ist es nämlich noch von Assistenz, soll die auf Länderebene bleiben oder sollte es Bund werden? Ich hätte es gerne gern zentral geregelt. Alles Ich bin für. Bundesländer, ich komme aus, aus der Landespolitik, aber es gibt Dinge, die muss man zentral regeln. Ja. Gut, dann hätte ich noch eine abschließende Frage an Sie. Sie sind ein Ingenieur. Ja. Wann haben Sie Ihr letztes Möbelstück zusammengebaut? Hm, Sagen Sie explizit ist, keine Marke. Das ist jetzt <lacht> keine, keinen Monat her, weil ich vor etwa einem Monat übersiedelt bin und äh, da habe ich einen Couchtisch zusammengebaut. Steht er noch? Der steht, ja. Und war ist dabei? Es war jede Schraube dabei. <lacht> wunderbar. Äh, dann bedanke ich mich fürs Gespräch. Äh, wir machen gleich noch Selfie, ich verabschiede mich mhm. so schnell. Gut, Leute, ah, das war ein Marbacher Sommergespräch. Oder das war ein Marbacher Sommergespräch. ich hätte es Gespräche nennen sollen, oder? Ach, nächstes Mal dann. Anyway, Leute, der 15. Oktober ist bald da. Mir nee, ist es völlig blunzen. Wo ihr euch ein Geißel macht, ob ihr eins, zwei oder fünf auf dem Wahlzettel macht, mir ist mir wichtig, dass es ein geht. Wie gesagt, das ist unser Privileg, wir können und sollen es nutzen. Ich hoffe, diese Sendungen haben euch irgendwie Klarheit gebracht. Bitte, wenn ihr noch Fragen habt, zur FPÖ, aber auch zur SPÖ, ihr könnt unter den Videos die Fragen äh, schreiben, ihr könnt in Herrn Hofer markieren, er wird sicher antworten, oder seine Kollegen, äh, er hat einen sehr starken Facebook-Auftritt, wisst wisst schon, wie es geht, also stellt Fragen, und ansonsten danke fürs Zuschauen, äh, ja, wir sehen uns, in fünf Jahren wird wieder gewählt, wenn alles klar geht, gell? Hoffentlich sehen wir uns vorher. <lacht> nein, in so einem Umfeld, nein. Okay. Also, danke fürs Zuschauen, und äh, ja, es ist Freitag, habt schon das Wochenende, und bis bald.